Weltkriegsgedenken in Dresden mit einer Menschenkette ist gestern an die Bombardierung der Stadt vor 78 Jahren erinnert worden. Alliierte Flieger hatten Dresden kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs in Schutt und Asche gelegt. Etwa 25.000 Menschen starben. Kundgebungen rechter Gruppen und Gegendemonstrationen trennte die Polizei am Abend mit einem Großaufgebot. Vereinzelt gab es Ausschreitungen.